Heute werde ich meine drei Lieblingsdrogen vorstellen. Dieses Video soll euch nicht dazu inspirieren, die aufgezählten Drogen zu testen. Das ist Simons Lieblingsdroge, deswegen nehme ich sie. Jeder Körper ist anders und eine Droge nur zu probieren, weil sich die Wirkung für mich ziemt, ist dumm, weil manche die Räusche der genannten Drogen richtig schlimm finden und heftige Nebenwirkungen von den Drogen bekommen. Und selbst wenn das gegenteilige Szenario eintritt und dir die Droge so gut gefällt wie mir oder sogar besser, kann die Sache sehr gefährlich sein, denn dann ist die Chance umso höher, dass du vielleicht abhängig von diesen Drogen wirst. Falls ihr negative Erfahrungen mit meinen Lieblingsdrogen gemacht habt, schreibt diese in die Kommentare, dass Leute nicht in Versuchung kommen, das zu probieren. Ich habe selbst auch gar nicht übertrieben viel Erfahrung mit Drogen. Das heißt, jetzt kommen sie mir zwar so vor wie die Drogen, die am ehesten meine Ansprüche erfüllen, aber es könnte sein, dass ich nächste Woche eine schlechte nebenwirkungsreiche Erfahrung mit einer der Drogen haben werde, so dass ich die Droge dann hasse. Das Video soll eben auch so ein bisschen eine Zeitkapsel sein. Ich will darin meine Lieblingsdrogen für diese Zeit festhalten. Und in zwei Jahren kann ich dann ein Update-Video machen, wo ich mich dann eventuell dafür schäme, diese Drogen je als Lieblingsdroge gehabt zu haben. Oh mein Gott, das war mal meine Lieblingsdroge? Die hat mich mal dazu gebracht, dieses wunderschöne Blatt Papier in einem Horror-Trip zu zerreißen. Oh mein Gott, ich bin gerade auf dem Trip. Bevor ich die Top 3 aufzähle, erstmal eine kleine Erörterung, warum es gewisse Drogen, die bestimmt oft von anderen als Lieblingsdroge genannt werden, nicht auf meine Liste geschafft haben. MDMA Ja, die Glücksgefühle, die man auf MDMA hat, sind schöner als bei allen Dingen in meiner Top 3, aber es gibt keine Droge, wo das Hochkommen für mich schlimmer ist als bei MDMA. Bevor der Rausch gut wird, geht es mir immer richtig kacke. Man könnte meinen, ich habe mich inzwischen dran gewohnt, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich fürchte diese Zeit immer mehr. Bei den ersten Malen wusste ich ja nicht, was mich erwartet und ich konnte mir einreden, dass es vielleicht beim nächsten Mal nicht so sein wird. Aber mittlerweile kann ich mir sicher sein, dass es kommt, weshalb ich es umso mehr fürchte. Dann kommt noch hinzu, dass MDMA ein ordentliches Schadenspotenzial hat und man es daher maximal alle drei Monate nehmen sollte. Um mein Lieblingsdrogensiegel zu erhalten, muss die Droge schon ein wenig häufiger konsumierbar sein. Cannabis. Ein Aspekt, wo Weed, finde ich, so gut wie jede andere Droge abhängt, ist der Geschmack. Weil die meisten Drogen einfach scheiße schmecken. Aber Weed schmeckt einfach lecker, besonders in einem Vaporizer. Also holt euch einen in meinem Open Mind Shop. Herausragender Geschmack reicht aber nicht für die Top-Liste. Ich mag den Rausch von Weed und hatte viele witzige Zeiten auf Weed, aber eben nur das. Selten bin ich von einem Weed-Rausch begeistert. Und wenn man ein bisschen zu viel Weed konsumiert, dann kann schnell beim Rausch eine leicht paranoide unangenehme Komponente dazukommen und am nächsten Tag fühle ich mich oft müde. Lachgas. Vor drei Jahren wäre Lachgas vermutlich in dieser Liste gelandet, aber irgendwie wirkt Lachgas nicht mehr so gut wie früher, selbst wenn ich lange Pausen mache. Außerdem fühlt sich Lachgas irgendwie ungesund an. LSD. Ich weiß den LSD-Rausch sehr zu schätzen, aber die Erfahrung ist so intensiv, dass man das nicht so oft machen kann, was ja schon für eine Disqualifikation als Lieblingsdroge reicht. Die Wirkdauer von 12 Stunden ist schon sehr lang. Zusätzlich wird sowieso eine Droge in der Liste sein, die ähnlich zu LSD ist. Bei Pilzen ist es ähnlich, ich kann das nicht so oft machen und weil ich gegen Ende meiner ersten Pilzerfahrung meinen bisher angsteinflößendsten Bad Trip hatte, habe ich einfach so gut wie nie Lust auf Pilze. Es gibt auch viele Drogen, die ich nicht probiert habe, die vielleicht in der Liste landen würden, jedenfalls hier jetzt meine drei Favoriten. Erst kommt die Begründung, warum sie mir gefällt und dann, warum ihr sie trotzdem nicht nehmen solltet. Alle drei Drogen sind psychedelische Drogen, was bedeutet, dass dort natürlich immer die Gefahr besteht, dass ihr durch sie eine Psychose bekommt. Okay, Platz Nummer 3, ALAD oder a, -L -L -A -D. Ja, das ist die Droge in der Liste, die so ähnlich wie LSD wirkt, allerdings ist der Rausch nicht ganz so lang und irgendwie wärmer, positiver, ich mag die Vibes dieser Droge einfach sehr. Eine Dosis von 150 Mikrogramm ist für mich so heftig, dass ich solche Dosen nur circa einmal im Jahr nehmen würde. Die Wirkung deutlich geringerer Dosen ist aber für mich sehr gut handelbar. Da reiche ich nie einen Zustand, wo ich die Bedeutung von allen Wörtern vergesse. Was ist Konsumieren? Ich habe ja auch bereits zwei Videos zu geringeren Dosierungen, weshalb ihr vielleicht schon die Schilderungen und Tripaufnahmen kennt, wie ich damit eine schöne Zeit hatte. Dass von der Droge hat noch keiner gestorben ist, finde ich auch sehr beruhigend. Bis auf, dass ich nach dem Rausch manchmal nicht richtig schlafen kann, hatte ich persönlich von dieser Droge bis jetzt keine merkbaren Nebenwirkungen. Aber warum solltet ihr sie dennoch nicht nehmen? Es ist ein Research Chemical und somit noch nicht allzu erforscht. Zwar erforschter als viele anderen RCs, aber so richtig populär ist die Droge erst seit 2013. Also vielleicht offenbaren sich bald noch irgendwelche gravierenden Langzeitnebenwirkungen. -Neben Platz Nummer 2, DMT. Nein, ich hatte bis heute noch keine Breakthrough-Erfahrung, aber ich liebe einfach Low-Dose-DMT-Erfahrungen. Die kurze Wirkdauer von 10 Minuten ist einfach so praktisch. Theoretisch kann man 10 Minuten trippen und dann danach dem normalen Alltag nachgehen. Und wenn man länger als 10 Minuten machen will, zieht man einfach nochmal und die Wirkung wird länger. Von diesen drei Drücken in der Liste ist es bestimmt die Droge, die mir am häufigsten ins Wurstbrot gemischt wurde. Ich hatte bestimmt schon so 20 bis 30 DMT Sessions. Es ist die einzige Droge, wo ich Optics richtig genießen kann. Denn bei allen anderen Drogen ist bei mir der Mindtrip schon oft sehr stark bei Dosierungen, wo ich noch nicht allzu viele Optics habe. Bei DMT kann ich Dosierungen nehmen, wo ich mehr Optics habe, aber im Kopf noch verhältnismäßig klar bin. Die Art, wie DMT schlagartig mit einem Schub durch den ganzen Körper einfährt, mag ich auch gerne. Das hat was Orgasmisches. DMT-Erfahrungen in solchen Dosen bin ich schon so sehr gewohnt, dass mir das schon an sehr untypischen Settings in mein Wurstbrot gemischt wurde. Einmal zum Beispiel auf dem Oktoberfest. Während dem Rausch kam es nur selten mal vor, dass der Trip irgendeinen unangenehmen Vibe hatte. So kurze Panikmomente gab es definitiv, aber bei mir eben selten. Und wenn der Trip vorbei ist, hatte ich bis auf eine Sache, die ich gleich erwähne, nicht nur keine Nebenwirkungen, sondern sogar positive Nachwirkungen. Nach dem Tee kommt mir mein Verstand immer so messerschar vor. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Doch warum rate ich euch dennoch davon ab? Erstens Unterschätzbar DMT kann ab einer bestimmten Dosierung einen sehr heftigen, potenziell unangenehmen Rausch auslösen. So etwas wie einen Breakthrough zu erleben, kann auch lange nach dem Trip sehr belastend für einen sein. Und vor dem Konsum kann man leider nicht wissen, wie anfällig man ist und man könnte direkt eine sehr krasse Erfahrung haben. Sogar bei Dosen vor dem Breakthrough kann es sehr intensiv und unangenehm werden. Besonders, wenn man noch nicht weiß, wie anfällig man auf DMT reagiert. Zweitens, bedenkliche Konsumformen. DMT schmeckt nicht nur widerlich, ich muss davon auch viel husten, obwohl ich es nur verdampfe, nicht rauche. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, aber wenn ich an einem Abend mehr konsumiere, dann muss ich so oft räuspern wie Katja Krasavitz nach einer bukaki party DMT bezeichnete ich lange als meine Lieblingsdroge, aber weil die Einnahme so unschillig ist, gibt es eine neue Number One. Die Number One ist 2CB. Fun Fact, 2CB soll auch einer der Lieblingsdrogen von Alexander Schulgin gewesen sein Schulgin ist der Erfinder von sehr vielen Drogen, unter anderem MDMA und 2CB. Über Alat sagte ich ja bereits, dass ich das in kleinen Dosen auch auf Party-Settings nehmen kann. Aber 2CB hat sich bei solchen Settings noch mehr bewährt. Da hatte ich bis jetzt keine nennenswerten negativen Phasen, während es schon mal vorkam, dass ich kurz auf den Trip nicht klar kam, als ich eine kleine Dosis Alat auf einem Festival nahm. 2CB passt sich gefühlt auch an das Setting an. Eine 15 Milligramm Dosis im Wald fühlt sich irgendwie deutlich trippiger an als eine 15 Milligramm Dosis auf einem Party-Setting. Auf Party-Settings kann ich somit Dosierungen nehmen, die sehr viel näher an meine normalen Trip-Dosierungen bei Natur-Setting rankommen als bei Alat. Euphorie, Lachflashs, Redeflash, ein angenehmes Wärmegefühl, eine gewisse Entspanntheit Leichte Optics, Trippy Gedanken, das sind die Wirkungen, die ich an der Droge feiere. Vieles davon hat man auch bei anderen Drogen, vielleicht sogar in besserer Form, aber diese Drogen haben bei mir auch deutlich mehr Nebenwirkungen. Im letzten Monat habe ich 2CB circa 5 Mal konsumiert und hatte keine deutlichen Nebenwirkungen, bis auf Manchmal eine leichte Müdigkeit am nächsten Tag. Die Nebenwirkungen waren so gering, dass ich in der Open Mind Facebook Gruppe fragte, was andere für Erfahrungen mit Nebenwirkungen bei häufigerem Konsum haben. Unter diesem Post gab es zwar nur 19 Kommentare, aber alle, die antworteten, meinten, dass sie bei der Droge trotz häufigerem Konsum keine nennenswerten Nachwirkungen haben. Lediglich einer berichtete von Sodbrennen und Bauchweh. Und für die, die gerade denken, dass ich gerade sage, dass die Droge keine Nebenwirkungen hat, natürlich hat sie das. Meine Frage in der Facebook-Gruppe bezog sich ja explizit auf mehrmaligen Konsum und dann antworten natürlich überwiegend Leute, die die Droge so gut vertragen, dass sie es mehrmals nehmen. Manchen wird auf der Droge extrem schlecht. Viele mögen es nicht, dass man sich auf 2CB komisch elektrisiert fühlt. Von meinem Freundeskreis bin ich der Einzige, der diese Droge so gern hat. Lange wollte ich die Droge sogar nie probieren, weil die Substanz bei einem im Bekanntenkreis dafür gesorgt hat, dass er nie wieder Drogen nimmt. Er hatte einmal etwas zu viel 2CB genommen, was einen so krassen Horrortrip auslöste, dass er bei beinahe allen psychoaktiven Substanzen Flashback von diesem Trip bekommt. Seitdem kann er keine Drogen mehr genießen. Bei 2CB wurde mir außerdem nie mehr als 20 Milligramm untergemischt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich auf höheren Dosen voll abkacken würde. Die Droge ist zwar länger im Umlauf als zum Beispiel Alat, aber sie ist deutlich unerforschter als Drogen wie LSD, Cannabis, MDMA. Also auch hier kann man heute unbekannte, gravierende Langzeitfolgen nicht ausschließen. Lest euch bitte unbedingt von der Droge ein paar negative Erfahrungsberichte durch. Man darf nicht unterschätzen, wie negativ die Droge für manche ist im Vergleich zu meinen Erfahrungen. Das gilt natürlich auch für die anderen zwei Drogen. Dass alle drei Lieblingsdrogen Psychosen auslösen können, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Das war meine persönliche Liste von Lieblingsdrogen. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht angegriffen, wenn mein Geschmack da anders ist als eurer, so wie es bei dem Drogen, die ich nicht probieren will, Video der Fall war. Was? Du willst keine Zigaretten probieren? Aber, aber... Ich rauche doch eure Lieblingsdrogen und eure Horrorgeschichten zu meinen Lieblingsdrogen bitte in die Kommentare. Dass DMT einer meiner Lieblingsdrogen ist, konnte man als WhatsApp-Follower von mir übrigens schon länger wissen, da habe ich auch häufig gestellte Fragen Bot-Antworten einprogrammiert Checkt die Videobeschreibung, wenn ihr mich da adden wollt. Mein Discord-Server ist auch äußerst nice. Da gibt es auch ein cooles Ranking-System, je nachdem wie aktiv man dort ist. Falls ihr noch mehr über meine Lieblingsdrogen Bescheid wissen wollt, ich habe zu denen schon einige Videos, die ich euch hier verlinkt haben müsste. Wenn ihr mich supporten wollt, kauft was in meinem Shop oder werdet Mitglied bei meinem Kanal. Falls ihr das Video in der Zukunft schaut und YouTube diese Funktion bei mir endlich aktiviert hat, ich sage jetzt nicht den Outro-Spruch, weil der ja am Ende des Videos kommt, welches ihr hier anklicken werdet.